Es duftet nach gebratenen Pilzen, feiner Soße und gerösteten Zwiebeln. Es ist Kochzeit in Berlin-Pankow. Dort veranstaltete die fürst stiftung ein ganz besonderes Kochevent mit behinderten und nicht Behinderten Kochfans. Mein Name ist Volker Westermann. Ich bin Moderator der TV-Kochshow Dinner for Everyone und selbst Rollstuhlfahrer und war an diesem Tag nach Berlin eingeladen, um mit den ambitionierten Hobbyköchen ein leckeres Menü zu kochen. Dabei spielt die Behinderung für mich aber gar keine Rolle. Der Unterschied, ob behinderte Menschen kochen oder nicht kochen können, ist genauso wie bei Nichtbehinderten auch. Es gibt Leute, die essen viel lieber, die können mit Kochen überhaupt nichts anfangen. Es gibt Leute, die gehen viel lieber gerne raus zum Essen ins Restaurant. Und es gibt Leute, die gerne am Herd stehen die gerne schnibbeln, dann mögen Leute mehr Desserts, dann mögen Leute mehr Vorspeisen und, und, und. Das ist wirklich Inklusion, dass auch Behinderte sagen dürfen, nee, ich habe keinen Bock auf Kochen oder ich koche leidenschaftlich gerne. Lass mich mal selbst machen. Die einen, die zupfen sich irgendwie tot am Thymian und die anderen nehmen das Messer in die Hand und packen richtig mit an, wo man merkt, die machen das öfter, die können das, die haben auch eine Affinität, einen Bezug einfach zu den Lebensmitteln, zu den Waren, die man hinstellt und die man dann auch verarbeitet und manche, also ich hatte auch prominente Gäste, die sagen, ich komme gerne in deine Sendung, aber ich kann überhaupt nicht kochen. Aber ich komme gerne. Na, die bekocht man dann genauso, wie man das eigentlich denkt, dass man einen Behinderten bekochen muss. Nee, wir haben teilweise auch die Promis bekocht. Also das ist wirkliche Inklusion. Der 1916 in Berlin gegründeten fürst donnersmark stiftung liegt die Rehabilitation, Betreuung und Unterstützung von Menschen mit Einschränkungen besonders am Herzen. In verschiedenen Einrichtungen haben die Klienten die Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen und durch angeleitete Eigeninitiative wieder mitten im Leben zu stehen. Die Fürst-Donnersmark-Stiftung hat sich auf differenzierte Wohnangebote für Menschen mit Behinderung spezialisiert. Von ambulant betreuten Wohnformen über Wohnen mit Intensivbetreuung bis hin zum stationären Wohnen. Und besonders Alltagsthemen wie Freizeit, Bildung und Beratung machen aus der Rehabilitation erst ein gelebtes Miteinander. Dazu gehört auch das inklusive und gemeinsame Kochen. Besonders wichtig für die Initiatoren ist jedoch das selbstständige Arbeiten im Team. Sehr wohltuend war, dass äh, unser Koch, der Volker, sich sehr im Hintergrund gehalten hat. Und immer genau dann, wenn es gebraucht wurde, wenn Köche ins Straucheln kamen oder nicht weiter wussten, dann genau gesagt hat, ihr könnt jetzt das probieren, ihr könnt jetzt das machen, sodass sie dann wieder in Teams, die ganzen, die ganzen Gruppen, muss man dazu sagen, selbstständig arbeiten konnten. Das war sehr angenehm. Die Redakteure mit und ohne Behinderung des Wir-Magazins, der Fürst-Donnersmarkt-Stiftung und die Mieter des Wohnens mit Intensivbetreuung trafen sich zum inklusiven Kochen mit Volker Westermann in der Alten Melserei, einer Wohnanlage der ambitionierten Berliner Stiftung. Ein herbstliches Viergänge-Menü sollte heute im Rahmen der Motto-Kampagne mittendrin, so wie ich bin, zubereitet werden. Diente aber gleichzeitig auch der Vorbereitung auf die neueste Ausgabe des Wir-Magazins, diesmal zum Thema Abenteuer essen. Das Magazin erscheint Anfang Januar 2014 und berichtet ebenso über das inklusiv gekochte Viergänge-Menü wie über die beste Currywurst Berlins diese Ausgabe haben wir uns überlegt, es kommt die kalte Jahreszeit, es ist die Kochzeit, es kommt die Weihnachtszeit und wir wollen einfach was über Abenteueressen schreiben. Da kam, äh, kam man sehr schnell auf diesen Titel und hatten uns überlegt, was ist Abenteueressen? Was ist Essen für Menschen mit Behinderungen? Ist es das vollkommen anderes? Der Genuss steht im Vordergrund. Kochen Menschen mit Behinderungen oder sind sie auf Catering, Convenienceessen etc. angewiesen? Und so kam sehr schnell die Idee, wir wollen gemeinsam kochen. Und somit haben wir dann den Volker Westermann zum Kochen nach Berlin eingeladen. So viel Hilfestellung wie nötig, so viel Selbstständigkeit und Eigenverantwortung wie möglich, ist das Motto der Kochveranstaltung, aber auch die Philosophie der fürst dollars stiftung Seit April 2010. Leben rund 16 Mieter mit Körper- und Mehrfachbehinderungen, die eine intensive Betreuung und Pflege benötigen, in der ehemaligen Alten Mälzerei dem Wohnen mit Intensivbetreuung. Speziell auf die Bedürfnisse der Mieter zugeschnitten, können in diesen 26 bis 35 Quadratmeter großen Mietwohnungen schwer und mehrfach behinderte Menschen selbstbestimmt und in der Nachbarschaft akzeptiert ein im wahrsten Sinne des Wortes inklusives Leben führen. Und auch die Kochveranstaltung war ein buntes Miteinander von Menschen mit und ohne Einschränkungen. Was ich so heute beobachtet habe und ich glaube, dass... Äh kann ich ein bisschen von mir auf die anderen ausschließen, ist, dass wir uns ein Stück heute von einer Seite kennengelernt haben, die wir vorher so nicht hatten. Was für eine Truppe, die vor allen Dingen meistens zusammen ähm, schreibt und eine Ausgabe gestaltet, nochmal eine ganz andere Art des Zusammenarbeitens ist. Was wir heute mitgenommen haben, äh, ist zweitens, dass wir äh, inklusives Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung sehr, sehr im Vordergrund stehen haben sowohl in unserer redaktionellen Arbeit, aber auch natürlich in der Arbeit von der First Donnersmarkt Stiftung, in allen Arbeitsbereichen, die die Stiftung macht. Und davon ist ja die wir, das Wir-Magazin eines der wichtigen Projekte. Das heißt, inklusives Kochen als Abenteuer, was wir heute erlebt haben, und es hat geklappt, ist, denke ich mal, eine Bestärkung für den Teil der Redakteure, die so wenig Erfahrung mit Kochen haben, wenig Erfahrung mit Kochen hat, es weiterhin auszuprobieren zu kochen. Und ich persönlich kann nur für mich sagen, ich koche gerne, habe wenig Zeit dazu und habe festgestellt, es ist einfach fantastisch, mal einen ganzen Tag Zeit haben, sich ums Kochen und Essen zu kümmern. Mit viel Elan und Begeisterung brutzelten die Teilnehmer ein köstliches Viergänge-Menü mit Feldsalat und gebratenen Pilzen, Kürbissuppe, Rinderbraten und Maronenjocchi und nicht zuletzt einem selbstgemachten Vanilleis mit Orangen, Honig, zimt und on top karamellisierte Walnüsse. Da lief wirklich allen Köchen das Wasser im Mund zusammen. Doch nicht nur das leckere Essen hatte es mir angetan. Auch der Zusammenhalt und das Teamwork der Teilnehmer war für mich einfach großartig. Ich habe mir eine sehr bunte Truppe, eine sehr muntere, eine sehr kochfreudige Truppe erwartet und genau da, die habe ich auch vorgefunden. Es war ein wahnsinnig toller Tag mit den Leuten, auch die Menschen, die jetzt mehr Einschränkungen hatten, wie sie sich eingebracht haben. Nee, eingebracht kann man eigentlich gar nicht sagen. Sie, haben, sie waren dabei, sie haben mitgemacht, sie waren begeistert am Schnibbeln, am Kochen, am Brutzeln und hatten Spaß und als wir dann mittags irgendwie gesagt haben, wer will einen Schluck Wein, ja gleich sofort hoch und wie man das beim Kochen eben so macht mit Freunden, man trinkt einen Schluck, man redet miteinander, man checkt nochmal die Rezepte und so und so war der Tag, also es war im Prinzip ähnlich chaotisch und ähnlich lustig wie in einer privaten Küche und das fand ich ganz stark und natürlich in so einer Räumlichkeit wie dieser tollen Küche und dieser Atmosphäre macht es natürlich nochmal doppelt Spaß. So, jetzt ist es kurz nach halb sechs. Und so entspannt haben wir die letzten Stunden hier nicht gesessen, ist das wahr? Nee, das ist wohl wahr, aber wir sind in der Zeit. Ja. Vier Gänge haben wir geschafft Ja. mit unserem wunderbaren Team. Jeder hat geschnibbelt, gebrutzelt, gemacht, jeder hat alle Schritte wohl weitestgehend mitbekommen. Wie viele waren zeitweilig um den Herd herum versammelt? Bis zu fünf Personen, ne? ja. im Rollstuhl oder stehend? Ja. Genau, mit Handschuhen oder mit Kochlöffeln. Das, ist toll. das hat schon wirklich Spaß gemacht. Und da würde ich einfach mal sagen: Guten Appetit, Guten Appetit und vielen Dank an das tolle Küchenteam. Mit viel Geduld und viel Würze und viel Geschmack und auch so ein paar Gläser Rotwein, wie ich da so gesehen habe, ne? hat das natürlich alles gut geklappt. Und bevor wir uns jetzt selber loben, müssen wir es natürlich probieren. Und für die Zuschauer zum Nachkochen gibt es das Ganze natürlich im Internet unter eurer Homepage bestimmt oder ja. auf der Facebook-Seite: www.fdst.de und da schreiben wir euch die Rezepte natürlich rein und ihr könnt es nachkochen und wahrscheinlich macht ihr es vielleicht sogar besser als wir. Mal sehen. Guten Appetit. Guten Appetit.